Moin Leute, hier ist Alex. Heute gibt es noch einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn ihr keine Parallels zur Hand habt, dann nutzt euch einfach selbst. Okay, pass auf. Der obere Partner hat dabei eine schöne Produzation für die Liegestütze und ihr selbst habt ein schönes Triceps-Training. Je nachdem, wie weit der Partner Richtung Handgelenke greift, wird es umso schwerer. Kleine Challenge für euch, versucht das mal mit Handstand-Push-Up. Wer es schafft, kriegt ein Like von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.